In diesem Video seht ihr, wie man den Hintergrund in Power BI ändert. Nachdem ich Power BI geöffnet habe, selektiere ich den Reiter Visualisierungen, wähle diesen Farbpinsel, auch Format, und habe nun die Möglichkeit in der Rubrik Hintergrund die Farbeinstellungen zu ändern. Und kann hier nun die entsprechende Farbe hinterlegen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Tschüss und bis bald.